Jetzt äh, nehmen wir die zweite Reihe auf. Dabei ist ein bisschen was zu beachten. Äh, die zweite Reihe beginnt wie alle anderen auch mit einer ganz normalen Schuppe hier an dieser Seite. Das heißt auf dieser Seite die Randschuppen liegen nachher alle übereinander. Aber wir wollen ja nachher einen Versatz erzeugen. Und das zeige ich euch jetzt. Ähm, der erste Unterschied zur anderen Reihe, wir haben in der ersten Reihe mit diesem Loch angefangen, in der zweiten Reihe äh, ist zwar die Position die gleiche, wir fangen aber mit dem mittleren Loch an. das ist ganz wichtig, von unten durch. So, erstmal den Faden fixieren, das ist auf dieser Seite dieses Loch, da müssen wir rein. durchziehen ich sage es immer wieder weil wenn dann nachher eine beule drin ist das ist ärgerlich so das ist das loch wo wir durch wollen so und da kommen wir hier in der mitte aus der normalen schuppe raus Gehen dann ins erste zurück, im Stoff auch in das erste und ziehen das Ganze schon mal vorsichtig an. So, jetzt hier wieder durch. Also der Nähvorgang für die erste Schuppe ist äh, identisch mit dem äh, in der ersten Reihe. Das ist alles Quatsch, was ich hier erzähle. Das wird gleich das erst anders. mittleren wieder nach vorne. Hier rein. ich von dem Stückfaden irritieren lassen, was da noch durchhängt. So. und jetzt noch den Niederhalter befestigen. Ja, so, da ist er mal. So jetzt kommt die schuppe ins spiel die mehr löcher hat und die schafft uns den übergang zu dem versatz und die wird also so äh, befestigt das heißt ich muss hier gleich rauskommen dafür gehe ich auf der rückseite in das mittlere loch komme hier raus und fädelt da die Schuppe ein, auf die fünf Löcher hat. <lacht> so kann man schon die Position sehen. So. mit derselben methodik vernäht wie die anderen so da können wir jetzt wieder raus machen den auch mit zwei fäden fest gehen dann von der Unterseite Hier lang, kommt da wieder raus uh -uh. ein kleiner Sturm. Ah, den könnte ich nochmal lösen so. sehr schön jetzt auch bei dieser Schuppe den Niederhalter noch befestigen. Ich hebe die mal ein bisschen an und da genug Licht ist, wenn man Glück hat, kann man es auch erkennen. So, da ist er sehr genau. Wieder für mein Problem Feinheader. So, Schwein gehabt. Ein müssen wir noch. So, und damit ist der Übergang äh, zu einer versetzten Schuppenfolge äh, getan. Die nächste Schuppe kommt jetzt hier so drauf und dann sieht man schon, dass wir ab hier einen schönen äh, Versatz um eine halbe Schuppe gegenüber der ersten Reihe haben. Das mache ich jetzt mal eben kommentarlos so fertig. Ihr könnt auch gerne vorspulen. Weil auf der anderen Seite müssen wir auch nochmal so eine Schuppe einsetzen, um auch da einen glatten, einen, einen Übergang zu erzeugen, wieder zu der geraden Kante. Weil auf der anderen Seite können wir den Versatz am Rand jedenfalls auch nicht brauchen. So, ich nehme mal mein Holzbrett. Da kann man immer schön die Nadel durchdrücken. Sehr hilfreich, wenn man da größere Flächen erstellt, ähm, kann das schon mal Aua machen an der Hand. So, da müssen wir noch weiter hier durch den mit verwurstet. einmal verfahren das ist mir glaube ich, in den ersten reihe auch schon mal passiert macht aber nichts hier geht es weiter durch. So, und die nächste, also ab hier ist das Verfahren genau das gleiche wie in der ersten Reihe, nur zum Rand hin jeweils muss man wieder an den Versatz denken. Mm -mm. so. Ja, Musik darf ich leider nicht hinterlegen. Dann könnte das Video gesperrt werden. Oder jemand anders bekommt irgendwie hier Tantiemen dafür. Also genießt das nie, nie und die Stelle. Weil wer das hier im Detail noch mal sehen möchte, kann sich auch den Teil des Videos ansehen, in dem die erste Reihe gemacht wird. Das ist also tatsächlich identisch, dieses Stück, bis zum vorletzten. Kleiner Tipp noch, wenn ihr euch das ein bisschen erleichtern wollt, mit der Nadel durch die übereinander liegenden Löcher zu kommen, dann ist das hilfreich, wenn man möglichst darauf achtet, dass man möglichst in 90 Grad zum Stoff oder zur Schuppe einsticht. Das ist noch keine Garantie, macht aber vieles leichter. Das mir das immer noch passiert so jetzt wird es wieder etwas interessanter weil jetzt sind wir bei der vorletzten Schuppe angelangt und das wird wieder eine sein die fünf Löcher hat und die kommt jetzt hier ganz normal angesetzt. Wird also erstmal genauso vernäht wie die Standardschuppen. Ihr könnt ihr natürlich anfangen, wie ihr lustig seid. Ich habe das hier jetzt mal rot gemacht, um das ein bisschen deutlicher darzustellen weil ich habe tatsächlich auf den Moment gebraucht, um das zu verstehen. Aber wenn man es erst weiß, wie immer, dann ist es gar nicht so schwer. hier in den Niederhalter erwischen. Und dadurch, dass wir hier jetzt äh, diese vielen Löcher und die vielen Verbindungen haben, äh, müssen wir doch nur im Faden auf das lang und haben automatisch äh, eine stabilere Seitenkante. Ich glaube, das ist so für die Haltbarkeit der Geschichte nicht schlecht. Vollständig festnehmen. Dann kommen wir zuletzt hier am Ende raus. Und wie es am Anfang war, hier kommt zwar eine normale Schuppe hin, die kommen wir aber als erstes in der Mitte raus. Das war am Anfang genauso und ist hier wieder so. so. Nicht vergessen, den hier mitzunehmen, das ist mir öfters passiert. Dann hier rein, dann zieht man fest und die letzte Schuppe bamselt dann nur so rum und ist nicht richtig drauf. Ärgerlich. Ja, der Faden war nicht zu großzügig, aber es wird. Das wird schon. So, den müssen so wir ein bisschen suchen. Mein Holz. Wenn da so viele Fäden durchgehen, dann ist es manchmal schon schwierig, da durchzukommen. Und viel einfacher, wenn man da eine Unterlage hat. Frühstücksbrettchen oder irgendwas. Auf die Schuppe drückt, um die Nadel durchzukriegen, dann immer schön eng an der Nadel, nicht hier hinten, könnte dann schon mal brechen. So, wir gehen in die letzte Runde der zweiten Reihe. Müssen wir hier nochmal durch? Ja, Einmal da rein und irgendwo wieder raus. Da! einmal gefunden hat, dann sitzt das auch immer genauer übereinander, ich gesagt. Und sollte zumindest immer einfacher werden. So, also je genauer ihr arbeitet, desto weniger Probleme habt ihr dabei und desto schöner ist auch das Endergebnis. So. Wegen Festigkeit mache ich hier noch einen mehr. Und jetzt ist die 23 auch fast fertig und wir müssen das nur noch fixieren. Das ist die Vorwärts-Rückwärts-Methode von meiner Oma. So, Schnäpsibus. So sieht das Ganze aus. Äh, ja, erstmal ganz akkurat. Äh, wer noch nicht genug hat, ich mache gleich noch die äh, zweite Reihe. Die dritte Reihe, Entschuldigung. Äh, die im Prinzip genauso ist wie die erste, aber man sieht ein bisschen mehr wie so ein vollständiges. Ding aussieht, beziehungsweise der Eindruck ist ein bisschen vollständiger.